Bei dem Treffen in der Stadt Karuizawa soll unter anderem über die weitere Unterstützung für die Ukraine gesprochen werden. Außerdem dürfte es um die Rolle Chinas in dem Konflikt gehen, der die vom Westen als zu russlandfreundlich kritisiert wird. G7-Klimaminister für schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Die G7-Staaten legten konkrete Ziele für den Ausbau von Solar- und Windenergie auf hoher See fest. Bis 2030 sollen gemeinsam rund 150 Gigawatt Offshore-Windleistung zugebaut und 1000 Gigawatt Photovoltaik installiert werden. Kohlekraftwerke sollen nicht mehr gebaut werden.